Hier war seit Monaten keiner mehr. Es ist wunderschön. Ich liebe dich, Emily. Ich dich auch. Will noch jemanden Schluck? Ja, bitte! <lacht> Hast du sowas schon mal hier draußen gesehen? Es ist in den Bäumen. Es ist überall. Irgendwas in der Luft. Mir war vorhin ein bisschen schwindelig. Mir geht's nicht gut. Ich fühle mich als halt so wäre ich K.O. geschlagen worden. kann mich an nichts erinnern. Mr. Turner? Hey! Mitch! Mrs. Turner? Wo ist Mr. Turner? Ah! Hallo? Was ist hier nur los? Ich weiß es nicht. Irgendwas aus dem Wasser. Ich kann es in mir spüren. Was ist das? Ich habe so viel Spaß hier. Ich muss ins Krankenhaus. Hallo, antworten Sie. Wir brauchen Hilfe.